Wir sind hier bei der Marke Atomic. Neben mir steht der Peter und wir haben für euch den Top-Slalom-Ski von Atomic dabei, den S9. Peter, was kannst du uns zu dem Ski sagen? Ja, S. Slalom. Und es ist einfach oh. ein, ein Highlight-Produkt in unserer Redster-Serie. Und äh, man muss aber keine Angst haben, es ist jetzt kein top Slalom-Ski. Mhm. Auch mittlere Skifahrer können den Ski driften, rutschen, aber natürlich ist er halt am Eis und beim kurz Kurzschwung zu Hause mit Servotech und der X-Bindung, Platte, natürlich Gripwalk. Was können wir zur Mittelbreite sagen? Mittelbreite ist es der klassische Ski mit 68 Mittelbreite, das heißt sehr sportlich. Sehr sportlicher Ski, trotzdem für viele Fahrer geeignet. Wir schauen uns das mal auf der Piste an. Die Sonne scheint in Seefeld und bei mir ist wieder der Bobby Krabb und der hat den Redster S9 gefahren. Bobby, wie ist denn dein Eindruck? Ein Traum. Der Ski lässt sich so einfach auf der Kante fahren und auch einfach von der Kante lösen. So was stelle ich mir als hochsportlichen Ski vor mit Laufruhe, Spaß von A bis Z. Und für welche Zielgruppe siehst du den Ski? Spannend. Für jede Zielgruppe, weil der Schieß sich so einfach und unkompliziert fahren lässt, kann man auch einen nicht so sportlich ambitionierten Fahrer draufstellen, aber genauso auch den hochsportlichen Racer. Dann hat das richtig Spaß gemacht jetzt ne? und bei dem Wetter sowieso. Ralf, es konnte nicht schöner sein. Danke, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.